Hallo liebe Rasenfreaks, es ist mega windig, aber das hält uns nicht ab. Es ist richtig warm heute und der Rasen ist am Powern. Ich meh wieder, ich meh wieder, Freaks! Yes! Alle Alles noch Quatsch. Aber manche Stellen sind schon richtig hoch. Ich gehe mal rum hier. Da kommt der Rasen schon richtig gut. Und hier werden wir mit dem Edco mal ganz schnell ein paar Schnitte rüber machen. Ich, werde, ich denke, ihr versteht kein Wort. Es ist so windig. Aber wir ziehen hier durch. So, Rasenfreaks, ganz leicht, nur ganz leicht angeschnitten, nur die obersten Spitzen abgeschnitten. Gerade so eben, dass der Rasen wieder auf eine Höhe kommt. <lacht> es geht los, yeah! Yo, krass! Wir messen nochmal die Schnitthöhe. Das ist jetzt so eine Höhe 2,5 bis 3 cm, also schon noch relativ hoch. Also wirklich nur die oberen Spitzen abgeschnitten. Normalerweise mähe ich ja auf 16 mm bis 14 mm. Also das ist sehr vorsichtig gestartet, sehr robust, nicht so stark, das Gras schädigen. Das ist gut. Ja, lieber Rasenfreaks, das ist schon ein Träumchen. Auch dieser Unterschied, dieser Unterschied zwischen gemähtem und nicht gemähtem Rasen, es ist unfassbar. Ich meine, man hat ja nicht jetzt gar nicht viel gemacht. Man hat nur so ein bisschen die Spitzen weggemäht und durch die Gleichmäßigkeit, durch die Streifen. Sensationell, sensationell. Hier in der Südkante bei der Frau Tulpen gepflanzt da darf ich nicht rübermähen. Ja, dann muss ich das hochwachsen lassen hier. Und mal gucken, ob die überhaupt noch kommen, die Tulpen. Aber, aber, aufpassen. Blümchen sind natürlich auch ganz schön. Das ist echt der helle Wahnsinn. Durch, durch den Sturm haben wir ganz viele Stöcker wieder, vor allem von der Birke runtergehauen. Die schmeißt ein paar Stöckchen, die Eiche auch. Ich sammle das immer auf, weil ich das nicht schön finde, mit dem Spindelmäher darüber zu mähen. Das tut auch der Spindel letztendlich nicht gut. Klar, so ein kleiner Stock macht jetzt immer auch nichts, aber mich stört das. Deswegen immer schön aufsammeln. Es geht mir gar nicht so darum, jetzt hier schon richtig zu mähen. Wichtig ist, den Boden wieder ein bisschen zu glätten durch das Rüberwalzen des Spindelmähers. Natürlich die langen Helmchen abzuschneiden, die Wurmhaufen so ein bisschen glatt zu drücken, damit der Rasen kommen kann. Ja, noch zwei, drei Wochen, dann geht's los hier. Wenn ihr nicht genau wisst, wann ihr mit der Düngung starten wollt, ein sehr schöne, eine sehr schöne Zeigerpflanze ist die Phosyzie. Wenn die jetzt Phosyzie anfängt zu blühen, dann darf man auch düngen. Das eine sind die 150 Grad Temperatursumme, Grünland Temperatursumme, so das andere sind Zeigerpflanzen wie die hier. Wenn die anfängt zu blühen, dann aber los, dann wird gedüngt. Wir haben eine schöne große phosyzie da ist auch gar nichts. <lacht> <Die lacht> Unsere hier da hinten, die sieht noch richtig tot aus. Also ein bisschen dauert es noch. Wir haben auch so ein bisschen Sauerkeit hier auf dem Rasen. Das ist schon ganz cool. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.